Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch drei verschiedene Möglichkeiten, eine VIP-Area zu eurem Roblox-Spiel hinzuzufügen. Und dann legen wir auch schon mal los. Um eine VIP-Area zu eurem Spiel hinzuzufügen, gibt es drei Dinge, die ihr beachten müsst. Erstens, wie stellt ihr fest, ob ein Spieler ein VIP ist und ob er kein VIP ist? Zweitens, wie kriegt ihr es hin, dass der Spieler in die VIP-Area reinkommt? Und drittens, wie stellt ihr sicher, dass andere Spieler nicht in die VIP-Area reinkommen? Und um festzustellen, welcher Spieler ein VIP ist, müssen wir uns erstmal dafür ein kleines Script schreiben. Dafür gehen wir in den Replicated Storage. Ihr seht, ich habe hier schon ein VIP-Modul, das ist ein Module-Script. Und ihr seht ihr auch schon den Code, den ich da reingeschrieben habe. Ich erkläre den Code einmal kurz, wir brauchen Players, weil wir mit Playern arbeiten. Wir holen uns einen Marketplace-Service, weil bei mir werden wir festlegen, ein VIP ist jemand, der einen VIP-Gamepass hat. Und das hier ist die ID von dem VIP-Gamepass. Dafür könnt ihr einfach auf euer Spiel gehen, auf die Game und dann oben aus dem Link die ID herauskopieren. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut euch mal ein anderes Video zu Game an. Dann einmal unser VIP-Modul. In dem gibt es das Unterdictionary namens VIPs. Und das wird indiziert mit User IDs. Ich habe hier User ID-1 einfach mal als Test auf True gestellt. Das bedeutet, der Spieler mit der User ID-1 ist VIP. So könnt ihr euren Freunden auch VIP geben. Ihr könntet sagen, okay, die User ID von meinem Freund ist die hier. Und dann braucht er keinen... VIP-Gamepass, sondern hat einfach so schon VIP. Deswegen habe ich das so gemacht. Das hier ist jetzt zum Testen, weil die Testspieler haben IDs im Minusbereich, also Minus 1. Dann eine Debounce-Funktion, dafür einen Table namens Debounce-Keys, eine Debounce-Funktion. Wenn ihr wissen wollt, was ein Debounce ist, wie man das macht, wofür das ist, habe ich ein Video über Debounce gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Wir gehen jetzt weiter zur wichtigen Funktion, und zwar VIP-Modul Doppelpunkt ist VIP. Damit checken wir, ob jemand ein VIP ist. Als erstes sagen wir if vip Spieler.UserID, then return true. Also wenn der Spieler hier in dem Table drin steht, dann ist er ein VIP, dann können wir direkt true return. Übrigens, wenn ich schon hier mit arbeite, kann ich theoretisch auch self schreiben. Was das Ganze bedeutet, kann ich euch in einem anderen Video erklären, wenn ihr Lust habt, das zu wissen. Ansonsten wisst einfach, dass das auch funktioniert. So, falls der Spieler aber nicht in dem Table drin steht, dann checken wir erstmal, ob kein Debounce existiert für 60 Sekunden. Weil wir erst ist VIP checken mit MPS User Owns Game Pass Async. Und das ist eine Async-Funktion, eine Anfrage an Roblox, die wir nicht spammen dürfen. Wir dürfen die nur begrenzt einsetzen. Das bedeutet, für jeden Spieler darf die in diesem Fall nur alle 60 Sekunden gecallt werden. Einfach damit wir Roblox nicht überlasten. Ihr könnt das auch gerne ein bisschen höher stellen, um sicher zu gehen. Zum Beispiel 120 Sekunden. Und hier gucken wir dann einfach, ob der Spieler mit der Spieler-User-ID diese vip Game Pass id hat. Und wenn ja, dann wird er in den Table reingepackt auf True und wir return True Falls es false ist, dann return wir auch false. Und falls es weder true noch false ist, dann hatten wir einen Error, was ja immer sein kann, wenn Roblox down ist, irgendein Service nicht funktioniert oder ihr zu viele Anfragen rausgeschickt habt. Dafür habe ich jetzt hier einfach WarnAA geschrieben. Ihr könnt euch selbst darum kümmern, was passieren soll, wenn die Funktion scheitert. Hier unten haben wir dann noch äh, die Funktion PlayerEdit. Wenn ein Spieler hinzugefügt wird, wird einmal gecheckt, ob er ein VIP ist. Das haben wir zu Players per Player edit connected. Und wir haben natürlich noch einmal einen Loop durch alle Spieler, die bevor der Script durchgelaufen ist, schon gejoint sind. Das sind dann natürlich die Spieler, die in Roblox Studio testen. Also ihr. Am Ende returnen wir noch das VIP-Modul, damit man es nutzen kann. Und das ist unser VIP-Modul, mit dem wir prüfen, ob jemand VIP ist. Ihr könnt natürlich auch andere Bedingungen machen, euer eigenes Ranking-System haben, aber das ist ja alles vollkommen egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall festgelegt, jeder mit dieser Game Pass-ID ist VIP. Und nun haben wir hier unsere erste VIP-Area. Die heißt bei mir VIP-Area 1. Das ist einfach in einem Folder. Da ist dann die ganze Umgebung und so drin. VIP-Area-Marker, auf dem einfach VIP draufsteht. Das macht alles nichts. Und wir haben die geile Simulator-Tür, wo viele von euch sich immer fragen, wie macht man das? Das ist einfach nur ein ganz normales Part. Da habe ich Transparenz ein bisschen runtergestellt. Ihr seht, Transparenz ein bisschen runtergestellt. Und hier drin haben wir ein Proximity Prompt. Ihr könntet natürlich auch einen klickdetektor Detektor machen oder einen Punkt Touch, was auch immer. Und da drin ist ein Local Script, aber nicht irgendein Local Script, weil das würde gar nicht funktionieren. Da drin ist nämlich in Wirklichkeit ein Script, welches wir hier unten auf Run Context Client gestellter. Dadurch wird das von jedem Client lokal ausgeführt. Und das ohne, dass das Script ein Descendant vom Spieler sein muss. Das ist eine relativ neue Funktion, die, wie ich gemerkt habe, noch nicht so gut funktioniert. Aber ich denke, Roblox wird natürlich daran arbeiten, dass das in Zukunft zuverlässiger funktioniert. Und so haben wir dann weniger Arbeit. Also haben wir hier unser Client Script drin. Und das ist ganz simpel. Wir haben den Service Players, den Service Replicated Storage. Dann holen wir uns den Spieler über Players.localplayer. Das VIP-Modul über Require Replicate Storage, Feindverschalt-VIP-Modul, weil wir haben ja hier im Replicated Storage das VIP-Modul drin liegen. Dann das Proximity-Prompt und die VIP-Tür, also dieses halbdurchsichtige Part hier, haben wir uns auch geholt. Und dann haben wir einfach eine ganz normale Funktion geschrieben, die heißt auf. Wir checken erstmal ist-VIP über VIP-Modul Doppelpunkt ist VIP Spieler. Und dann sagen wir, wenn es kein VIP ist, dann printen wir einfach mal kein VIP. Ihr könnt das auch sein lassen. Wir packen das Prox enabled auf False. Machen dann einfach mal eine Coroutine.rep für 60 Sekunden. Und nach 60 Sekunden packen wir es dann wieder auf Enabled und wir returnen einfach. Falls ist VIP äh, einfach nil ist, weil zum Beispiel die Funktion gescheitert ist oder ein Debounce gerade aktiv war, dann returnen wir einfach. Und falls man ein VIP ist, dann wird die Tür einfach zerstört und wir haben unsere VIP-Area praktisch fertig. Am Ende sagen wir noch Prox.Triggered Connect auf und wir warten noch eine Sekunde, dass die VIP-Area direkt geöffnet wird, nachdem der Spieler gespawnt ist. Eine Sekunde, weil es kann ja sein, dass irgendwas noch nicht geladen hat. Das ist einfach nur so zur Sicherheit, diese eine Sekunde. Und damit haben wir unsere simple Simulator-VIP-Area schon mal fertig. Und damit haben wir uns auch schon um die zweite Sache gekümmert. Und zwar, wie kriegen wir es hin, dass ein VIP in die VIP-Area rein kann? Und ich kann rein, wie ihr seht. Das Ding ist einfach offen. Wenn ich jetzt jedoch ins VIP-Modul reingehe und die Game Pass-ID auf diese ID hier packe, die ich nicht habe, dann kann ich nochmal in das Spiel reingehen und ihr seht, ach, die VIP-Tür ist sogar noch zu. Ich kann hier hin, ich kann nicht durch. Ich kann E eh drücken zum Interagieren und es passiert nichts. Weil hier noch ein Debounce drauf ist. 60 Sekunden nachdem die Funktion das erste Mal gecallt wurde. es ja nicht. Also warten wir immer 60 Sekunden. Und nun kann ich hier hingehen, E eh drücken und das Ding ist weg. Es ist einfach weg. Und hier unten in der Konsole steht jetzt auch kein VIP. Weil er gemerkt hat, dass ich kein VIP bin. Aber jetzt wo wir wissen, wie wir feststellen, ob ein Spieler ein VIP ist und wie wir wissen, wie wir sicherstellen, dass VIPs auch in die VIP-Area reinkommen, müssen wir nur noch sicherstellen, dass nicht VIPs auch aus der VIP-Area draußen bleiben. Das ist ein Problem, das zum Beispiel Pad-Simulator am Anfang hatte und die haben das gelöst, indem einfach nicht VIPs innerhalb der VIP-Area nichts machen können. Aber ihr könnt euch natürlich die Frage stellen, ja, hier über die Wände kann man ja nicht rüberspringen und so, hier kann man nicht durch, wenn ich E drücke, passiert nichts, hier kommt man ja nicht rein. Eine Sache, der ein Spieler mit Exploits machen kann und ziemlich einfach ist und auch von einem Anti-Cheat ziemlich schwer zu erkennen ist, ist einfach mal auf sich selbst gehen, dann auf seinen eigenen Humanoid und die Jump-Power ein bisschen höher stellen. Und wenn man dann die Jump-Power höher gestellt hat, hat, dann kann man hier einfach reinspringen. Was hält einen Nicht-VIP-Spieler mit Exploits davon ab, einfach reinzuspringen? Kennt man ja aus Pet simulator X. Ein möglicher Approach wäre natürlich, die VIP-Area so komplett abzuschatten, dass hier oben niemand rein kann, und oh, die Tür, da kann man auch nicht reingucken. Ich kann ja natürlich jetzt nicht rein, deswegen gehe ich einmal kurz auf Stop, ändere dann die Game Pass-ID wieder zu dem Game Pass, den ich habe und gehe nochmal auf Play und dann zeige ich euch mal die gepimpte VIP-Area, die ich hier gebaut habe. Mit so einer schönen Tür, die hochfährt. Dann kann man hier reingehen. Dann ist man hier drin. Ganz... Für sich nur unter VIP-Freunden. Und die anderen bleiben alle draußen. Mit Jump-Power kommt man hier nicht rein. man kommt auch nicht durch die Wände durch. Aber jetzt werde ich euch natürlich zeigen, wie ich das hier gemacht habe. Weil viele von euch wollen wahrscheinlich wissen, wie das geht. Ihr solltet es aber schon selber wissen, wenn ihr meine Tutorials geguckt habt. Also die VIP-Area 2 besteht mal wieder nur aus Wänden. Nur, dass ich jetzt noch ein extra Dach oben drüber habe. Ich habe die Wände ein bisschen dicker gemacht. Weil hier drin ist auch noch ein Licht. Und das Licht soll nicht durch die Wände durchscheinen. Und dann haben wir hier, als das Türpart habe ich einfach nur einen Stud nach innen. Und hier auch einen Stud nach innen gemacht. Und hier ist wieder ein Proximity Prompt und ein normales Script, welches auf Run -Context Client gestellt wurde drin. Das Script ist dann nochmal ein bisschen angepasst. Das heißt, wir haben hier noch den Treen-Service extra. Wir haben hier eine Treen-Info mit einer Sekunde und enum easing styles sinus Wir holen uns nicht nur Prox und Door, sondern auch noch Position zu und Size zu. Was einfach die Door.Position und Door.Size ist, wenn die Tür halt geschlossen ist. Weil hier ist die Tür ja geschlossen. Und dann natürlich unsere Goals für geschlossen und für auf. Für zu ist es einfach Position, ist zu... Und size ist zu. Und für auf ist es einfach Position zu plus Vektor 3.0 0, Position zu.y mal 0,9,0. Und äh, bei size genau das gleiche, nur dass wir hier ein Minus vorhaben. Und damit haben wir dann schon alle Informationen, die wir für den Train brauchen. Dann erstellen wir uns den zu Train -doppelpunkt -create -door Info. Tween zu Goal, Train auf, bababab. Haben dann noch einmal einfach einen Cash Value, wo wir unseren laufenden oder unseren letzten Train reinpacken und das ist Train zu. Und dann in die Funktion auf zu noch ein paar weitere Sachen reingeschrieben und zwar wenn laufender Treen.PlaybackState ist gleich Enum.PlaybackState.Playing, das bedeutet, falls der laufende Train gerade noch läuft, dann wird er pausiert und dann einfach, wenn der laufende Train Train zu ist, dann wird der laufende Train zu, Train auf. Und äh, falls der laufende Train Train auf ist, dann wird der laufende Train zu, Train zu. Und am Ende wird der laufende Train abgespielt. Falls ihr das nicht verstanden habt, habe ich auch ein Video zum Train-Service gemacht. Das ist jetzt oben auf dem i verlinkt, könnt ihr euch gerne anschauen. Und das ist eigentlich die ganze Magie hinter dieser Tür, die hoch und runter fährt. Aber nun gehen wir nochmal ins VIP-Modul und packen die Game Pass-ID rein, die ich nicht besitze. Ich drücke nochmal auf Play und wir versetzen uns jetzt wieder in die Lage eines Nicht-VIPs, den wir draußen halten wollen. Wie können wir ein Nicht-VIP draußen halten? Ja, wir können ein Dach drüber machen, dann kann er nicht mehr oben reinspringen. Aber eine große Schwäche bedenken viele Anfänger gerne nicht in ihren Spielen. Und zwar, Cheater können schummeln. Deswegen heißen sie auch Cheater. Und ja, sie können sich mehr Jump-Power geben und oben reinspringen. Sie können aber auch all das machen, was in diesem kleinen Script drin stand. Das können die selber machen. Sie könnten sogar ein Script injecten, das die Tür richtig schön öffnet. Könnten die machen. Machen die meisten aber nicht. Die meisten machen einfach... Diesen hier. Blup. Oh, da habe ich wohl ein bisschen geschummelt. Und dann kann man auch rein. Weil ein Cheater kann bei sich lokal natürlich alles verändern, was er will. Bei anderen Spielern wird diese Änderung nicht da sein. Aber er selbst kann ja dann durchlaufen. Das ist kein Problem. Und deswegen müssen wir uns jetzt eine richtige Lösung einfallen lassen. Wie halten wir Nicht-VIPs aus der VIP-Area raus? Natürlich nur über den Server. Der Server muss checken, ist es ein VIP oder ist es kein VIP. Und wenn ein Nicht-VIP in der VIP-Area ist, dann fliegt er raus. Und dafür haben wir hier die dritte VIP-Area. Die ist richtig schön simpel. Hat keine Barrieren. Man kann einfach... Och, lol. Was ist denn da passiert? Ich bin kein VIP und ich darf hier nicht rein. Ich werde einfach getötet. Man kann natürlich ganz viele andere Sachen machen. Ich habe mich hier einfach für töten entschieden. Man kann auch raus tp werden. Man kann auch weggeflinkt werden. Ist ja vollkommen egal. Aber ich als Nicht-VIP... Kann den nicht rein. Und ich kann auch nicht cheaten. Hier ist auch kein Part, das ich irgendwie verschieben könnte. Der äh, Cheater könnte jetzt natürlich hier noch ein bisschen durchsuchen, gucken. Ah, Bereichsmarker, Min-Max. Aha. Also, ach, gucke mal, da ist ein Bereichsmarker. Was ist, wenn ich den einfach wegpacke? So, gucken wir mal. So, weggepackt und ich werde trotzdem getötet, weil es vom Server gecheckt wird und nicht vom Client. Und den Server kann man nicht austricksen. Wie machen wir das? Ganz einfach. In dieser VIP-Area habt ihr schon gesehen, gibt es Bereichsmarker. Diese Bereichsmarker sind einfach nur ein Part hier oben. Ein kleines, kann man so leicht durchsichtig sehen. Und dann noch ein Part hier unten in der Ecke. Das sind die Bereichsmarker und dann haben wir hier ein Server Script namens VIP Area 3 Script. Da gehen wir einfach mal rauf und hier seht ihr schon die ganze Magie. Wir hauen uns in One Service. Den Workspace und den Replicated Storage. Dann holen wir uns noch meine eine Conny Library, weil die macht uns das Leben einfacher. Könnt ihr gerne auch für andere Sachen nutzen. Das VIP-Modul natürlich aus dem Replicated Storage. Und wir holen uns die Map, weil alles, was sich hier in der Map befindet, wir haben natürlich unser Spiel schön geordnet, befindet sich in einem Folder namens Map. Das hier ist die gesamte Map und wofür wir die brauchen, seht ihr gleich. Zuerst holen wir uns die Bereichsmarker, die sind natürlich hier. Script.parent ist dann das Modul Bereichsmarker. Und dann haben wir ein Min und ein Max-Bereichsmarker. Die suchen wir uns fein für Scheiß. Min Max, haben wir hier. Und dann legen wir einen Bereich fest. Und zwar Local Bereich ist gleich Region 3.New, Position und Max.Position. Dann packen wir von Min und Max die Transparency auf 1, damit die unsichtbar sind. Ich habe übrigens auch eingestellt, dass Min und Max nicht colliden können. Ja, Quarion brauchen die auch nicht. Und nicht touchen können, damit die praktisch für einen Spieler gar nicht da sind. Die sind praktisch nicht da, die sind nur dafür da, damit wir wissen, in welchem Bereich ist die VIP-Area. Und zwar in dem Bereich zwischen diesem... Und diesen Part, weil ihr seht, wenn ich das hier so anklicke, haben wir so Borders und die sind hier schön drin. Ne? Und mit dieser Region 3, mit diesem Bereich, werden wir dann arbeiten. Das hier überspringen wir kurz. Wir gehen direkt zu Run Service. Run.Heartbeat.Connect Connect Function bedeutet, dass alles, was in dieser Funktion drin steht, für jeden einzelnen gerenderten Frame ausgeführt wird, nachdem die Physik simuliert wurde. Das bedeutet, nachdem zum Beispiel der Spieler einen Schritt nach vorne gesetzt hat, wird das, was hier drin steht, gecheckt. Also holen wir uns jetzt erstmal alle Parts, die sich in diesem Bereich befinden. Parts in Region ist gleich Workspace, Doppelpunkt Find Parts in Region 3 Bereich und dann nehmen wir hier Map. Rein. Als zweites Argument packt man hier mal eine Instance rein, die ignoriert werden soll und alles, was in der, sich in der Map befindet, soll ignoriert werden. Wir interessieren uns ja für den Spieler und nicht für die Map. Und math.huge bedeutet, wie viele Parts man maximal da drin haben kann. Wir könnten äh, das natürlich minimieren auf zum Beispiel 1.000. Wir werden wahrscheinlich keine 1.000 Parts da drin haben. Math.huge ist vielleicht nicht so genial. Nehmen wir 1.000, weil wir loopen danach durch alle Parts in der Region durch und gucken bei jedem einzelnen Part, ist das ein Spieler. Und zwar mit der Conny library funktion getspieler from hit part, part. Wenn es kein Spieler ist, dann continuen wir zum nächsten Part. Wenn es ein Spieler ist, checken wir, ist der Spieler ein VIP, wenn ja dann continuieren wir zum nächsten Part. Aber wenn er kein VIP ist, dann kriegt der Humanoid 10 Schaden. Und weil das ja so oft hintereinander ausgeführt wird, das wird ja drrrrt, wird diese Funktion ausgeführt so unglaublich oft. Deswegen sind diese 10 Schaden praktisch ein Instant-Tot. Wir können es auch auf einen Schaden packen. Vielleicht hat man dann auch die Chance, kurz wieder rauszugehen. Das werden wir gleich sehen. Aber was ist das hier für eine Funktion? Die ist wichtig für euch, wenn ihr das bei euch aufsetzt. Und zwar Region 3 visualisieren. Diese Funktion erstellt einfach nur ein Part, in der Größe und Position wie dieser Bereich. Weil Region 3 ist ein bisschen schwierig. Es ist schwierig, äh, Roblox zu sagen, wo soll jetzt diese Region sein? Weil man nimmt halt nur zwei Koordinaten rein. Diese und diese Koordinate. Wenn ich jetzt diesen Bereichsmarker hier nehme und die einfach mal drehe mit Steuerung eher, dass der Bereichsmarker auf einmal hier ist und der andere hier ist, dann wird die Region eine negative Größe haben und praktisch gar nicht existieren. Und deswegen habe ich hier unten die Funktion einfach Region 3 visualisieren, damit ihr das mal sehen könnt. Ich drücke auf Play und dann sind wir hier drin und sehen, ja, also dieses Part ist nicht wirklich die VIP-Area. Ich kann jetzt hier sogar reingehen, ungestraft. Ich kann sogar hier reingehen und nichts passiert, weil die Region 3, die hat eine negative Größe. Das bedeutet, nichts ist in der Region drin. Deswegen müssen wir nochmal diese Bereichsmarker nehmen, Steuerung R drücken, um es zu drehen. So, jetzt haben wir es wieder so, wie es vorher war. Drücken nochmal auf Play, damit es visualisiert wird. Und macht das bitte wirklich bei euch, damit ihr einmal prüfen könnt, wo ist eigentlich diese Region, die ihr festlegt. Nicht, dass ihr euch fragt, es funktioniert nicht. Deswegen funktioniert es nicht. Jetzt haben wir es an der richtigen Größe und jetzt seht ihr hier, auch, die Region sieht so aus und sie geht ein bisschen nach innen, weil natürlich die Position dieser kleinen Parts genommen wird und die Position ist natürlich in der Mitte der Parts aber das tut ja nichts zur Sache, das ist die Region und sobald ich die Region berühre, ah, bin ich tot, weil ich bin kein VIP, wenn ich hier schnell durchhüpfe, hopp. ah, komm ich will da einmal kurz, nur, nur kurz berühren, berühren, warte, das hat nicht funktioniert, okay, berühren, nein, Ah! Okay, nochmal. Und berühren. Ah, ich hab's überlebt. Haha, ich hab's überlebt. So, wir gehen jetzt wieder in die Funktion rein. Machen Region 3 Visualisieren aus. Weil wir wissen jetzt, dass die Region 3 richtig positioniert ist. Und anstatt Damage könnt ihr natürlich alles andere machen. Ihr könnt diesen nicht vip wegflingen. Ihr könnt ihn schrumpfen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt ihm meinetwegen auch Geld geben. Es ist vollkommen egal. Aber hier könnt ihr das hinschreiben, was mit Nicht-VIPs gemacht wird, die in die Region reingehen. Und damit habt ihr euch dann auch erfolgreich eine VIP-Area erschaffen, in die halt wirklich nur VIPs rein können. Ich komme nicht rein, ich kann natürlich hier wieder schummeln, mir selbst ein bisschen mehr Jump-Power geben und reinhüpfen. Aber sobald ich drin bin, sterbe ich. Kann ja mal passieren. Ich kann hier natürlich auch schummeln und einfach die Tür entfernen und dann einfach wieder reingehen. Aber wenn ich reingehe dann sterbe ich. Und damit macht es den Cheatern dann natürlich auch keinen Spaß, einfach bei euch zu schummeln, wenn sie sterben. Die können ja gar nichts machen. Sobald sie hier drin sind, sterben sie. Es geht nicht anders. Und wenn ihr euch diese VIP Areas hier runterladen wollt, dann werdet doch gerne Mitglied auf meinem Kanal. Mitglieder Tier 2 oder Tier 3 können auf meinem Discord-Server einfach die Scripts aus meinen Tutorials und die Maps und alles mögliche einfach runterladen. Das würde mich sehr unterstützen. Ihr müsst es aber auch nicht machen. Das wär's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Bis dann und ciao!